Hallo und Willkommen hier zurück zu meiner F1 2018 Karriere. Letztes Mal in Deutschland hatten wir ein sehr sehr gutes Ergebnis, eine sehr sehr gute Strategie in einem regnerischen Rennen. Und heute sind wir in Ungarn, einer doch sehr sehr verwinkelten und langsamen Strecke. Und auch hier haben wir die Ultrasoft, Soft und Medium zur Auswahl, wie auch in Deutschland. Und ähm, dementsprechend ist auch wichtig, äh, sich mit Soft zu qualifizieren für Q3. Das habe ich auch getan... Äh, aber ich habe anscheinend hier die Q3-Runde reingeschnitten. Ich hatte eigentlich hätte die aus Q2 reingeschnitten mit dem Soft, aber... Nee, anscheinend habe ich die Q3-Runde reingeschnitten. Ich weiß nicht, der Schnitt ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall, ja, hier schön durch die Schikane durch. Und dann hier muss man sehr, sehr vorsichtig und, äh, sehr gefühlvoll mit dem Gas hantieren. Mit der Lenkung, um hier auch ohne schaden durchzukommen und natürlich auch ohne großen zeitverlust das ist eine sehr, sehr kritische stelle generell aber da kann man auch sehr sehr viel zeit holen hier in den letzten sektor die kurve ist sehr sehr schwer hier Hier kann man sehr viel zeit gewinnen und verlieren und hier nicht zu weit raustragen lassen und in der letzten kurve muss man gucken dass man so früh wie möglich wieder ans gas gehen kann auf die lange gerade hinaus und das war 5 zu 9 wir haben hier in den letzten Jahren einige erstaunliche Rennen erlebt. Das Drama von 2015 ist nur das letzte Rennspiel. Jensen Buttons erster Sieg auf einer lassen Strecke 2006 oder Damon Hills großes Pech 1997, als ein Getriebefehler ganz spät im Rennen dem Team den einzigen Sieg kostete. Was für ein toller Ort, an dem heute hier gefahren werden kann. Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Engaro-Ring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit sechs Links- und acht Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 km/h. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über den Eisboden. Was denkst du bei den bisherigen es war ein sehr solides Jahr für Sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine Strecke vor sich. Er startet von der Po. und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, der Eismann und Leclerc. Alonso, Perez, Verstappen, er hat eine Grittstrafe erhalten. Und Carlos sainz Jr. Ocon, Hülkenberg, Romain Grosjean und Van Dorn. Gasly, Raikönen, Lance Stroll und Kevin Magnussen, Hartley und Serge. Sie rot gehen am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit zur Strecke zu schauen. Ja, und da sind wir auch schon. Hier in der Einführungsrunde. Ja, wir haben neue Teile bekommen. Und zwar ein Update für die Zündanlage und auch eine Verbesserung am Gewicht. Also, das Schleifstock wurde anscheinend besser. Und, ähm, ja, ich bin erstaunt. Wir hatten, glaube ich, bisher nur ein oder zwei Updates, die fehlgeschlagen sind bei beim ersten Mal. Und, ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum wir überhaupt so gut in der Saison bisher sind. Also wir sind ja tatsächlich auf dem Weg, eventuell die WM zu gewinnen. Also wir haben gute Chancen. Die Punkte sind wir hinter dem WM-Führenden. Also es ist nicht sehr, sehr viel, was da fehlt. Ja, Alfa also Romeo ist jetzt auch wieder ein bisschen weggekommen. Näher an die to drei Top-Teams. Ein bisschen weiter weg vom Mittelfeld und ja... P4 in der WM ist das eigentlich ist locker Störme. drin, aktuell das sind das wir ja sogar P3, wir haben ja Red Bull verdrängt, weil die nicht so gute Rennen hatten bisher und auch hier in der sehen Fahrzeugentwicklung Stabil sehen wir, wir ja, da ist doch Am einiges drin, also voran. die drei Top Teams sind sehr nah beieinander und wir, wir haben zwar noch ein großes Stück Abstand, aber wir können auf jeden Fall die Top Teams ärgern und wir können auch sicherlich äh, in deren Strategie gut eingreifen weil wir nicht zu weit zurückfallen werden, hoffentlich in den ersten Runden. Ja, bei den hinteren, hinteren Teams hat sich vor allem McLaren stark verbessert, ist jetzt wieder weg von Toro Rosso. Und auch Williams hat ein kleines Update gebracht, das ist eigentlich auch sehr, sehr schön für das Team. Ja, die Strategie ist in der Regel eine 1-Stop, darum habe ich mich auch auf die Software verliebt. Ansonsten müsste man, wie man unten sieht, mit 2-Stop fahren und ähm, da habe ich mich gewehrt und habe gedacht, nee, ich fahre die 1 stop die ist 6 Sekunden schneller oder fast 7 Sekunden schneller und ähm, ja, es wird das gesamte Rennen lang überwölkt sein, auch wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, es ist halt doch schon äh, sehr, sehr dunkel, aber wer weiß, es ist zumindest ein trockenes Rennen angesagt und die Strategie verspricht sehr, sehr viel Spaß. Halte die Startampel im Auge, die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Ja und hier musste ich äh, übrigens... Neustarten äh, die großen Lichter gehen aus, die roten großen Lichter gehen aus, und äh, ja, Leclerc hat einen grandiosen Start. Er ist auf den Ultras und ähm, hier, <lacht> Dive Bombe ich sehr aggressiv habe leichte Berührung gehabt, glaube ich, mit Vettel. Ja, mit Vettel verursacht, aber Ricardo und Bottas können hier noch mal zurückgreifen. Bottas hier sehr, sehr eng und Ricardo macht einfach die Tür zu und ich fliegt fast ab und das kommt über die außenbahn dann doch wieder vorbei ja ich habe das äh, Rennen noch mal neu gestartet weil ich in kurve 1 leider äh, zwei leute rausgekickt habe rausgekehlt habe und leider auch keine strafe dafür bekommen habe und dann dachte ich mir so lieber ich fange noch mal von vorne an ich hatte nämlich keinen schaden dann hatte ich glaube ich zwei oder drei top teams aus äh, zwei drei top team aus dem rennen genommen und hier kommt charlie claire vorbei es ist halt auch echt schwer hier mit den Soft in den ersten Runden gegen die Ultra-Soft-Fahrer anzukommen. Aber hier kämpfe ich mit allen Mitteln gegen meinen Teamkollegen. Gut gemacht. Sicherlich Überholen. nicht das beste Überholmanöver, aber naja, es geht auch irgendwie oh, um die WM. Und Leclerc versucht am Ende Runde 4 wieder. Ich spare so viel es geht, Benzin und alles und dadurch kommen die natürlich vorbei. Und ich... Verbremse mich hier fast und wir beide noch in Leclerc reingefahren. Musste deshalb auch so eine komische Linie werden sonst wäre ich komplett in die Seite reingebrettert. Und dadurch ist Leclerc auf jeden Fall Schade weg. Das Boxen erste. Das. Aber in Runde 5 gehen die Ultrasoft-Fahrer schon alle rein. Die werden jetzt vermutlich alle noch zweimal auf Soft gehen. Weil die zwei Soft war ja Soft-Ultrasoft. Und vermutlich fahren die jetzt Ultrasoft-Soft. Soft. Und hier geht Esteban Ocon in Führung. Genauso wie Grosjean ist gerade versucht, wir kämpfen hier sehr stark. Und Grosjean berührt mich, schiebt mich ein bisschen o Ocon rein. Sehr und ähm, am Ende komme ich dann doch wieder als P1 aus der ersten Kurve hinaus. Wir kommen diese Runde rein. Und Grosjean, der versucht es tatsächlich, der gibt hier gerade sein Bestes. Er fährt ein super starkes Rennen bis hier in Runde 14, kämpft hier um den Sieg. Klar, wir müssen nochmal alle rein in die Box, aber es ist einiges noch drin. Rojas ist auf jeden Fall schon in die Box abgebogen. Ocon, der ist immer noch nicht drin. Der versucht es, der versucht es, der verliert viel, viel Zeit, indem er mit uns kämpft. Das ist sicherlich nicht das Beste. Aber hier versucht er es gegen Außen. Wir können es eventuell halten. Er greift jetzt sogar noch innen hier rein. Ich mache die Tür auf für ihn, weil ich Angst habe, dass es sonst crasht. Er ist jetzt auf der Außenbahn und hat keine Chance. Ja, eine Runde 15. Geht es dann auch rein in die Box? Wir wechseln von den Soft auf die Mediums. So wie es auch jeder andere Fahrer hier tut. Einfach weil es am meisten Sinn macht, hier eine 1 Top zu fahren. Und es werden vermutlich auch sehr, sehr viele Leute aus den außerhalb der Top 10 in die Top 10 hineinfahren können und gute Ergebnisse oh. heimfahren können. Los, los, los! Da sollte einiges drin sein. So, wo kommen wir raus? Wir kommen weit raus von den anderen. Okay, und da hinten kommt der, der McLaren Linie von der Fernando Ausfall, Alonso und Kling Brent Hartley aus dem Rennen. Der erste Ausfall Rennung. des Rennens. Ja, und wir kommen Anscheinend ist gerade Problem, so vor Alonso der raus. Der muss aber vermutlich eh noch mal rein. das vermutlich der gerade noch auf seinem ersten softsatz 17,0 Sekunden. Aber dafür kämpft er sehr, sehr hart. Und da vorne sehen wir, okay, Romago okay, ist vor uns Hintermann rausgekommen. Vier, es hat was Sekunden. gebracht, dass er an äh, der Karte hat. Nee, doch nicht. Ich war der kam gerade aus der Box. Aber wir waren eben auf P1. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt passieren ist, dass er an uns vorbeigekommen ist. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr stark. Und wir sind jetzt im DRS-Fenster. Das ist echt notwendig, weil den müssen wir jetzt in dem sind holen. Wir gehen beide nicht mehr rein. Und hier in Kurve 1 können wir. Ich kriege ja, wir stehen quer. Und das ist schlecht, weil so kommt Grosjean wieder zurück. Kann wieder zurückgreifen. Und Grosjean verbremst sich. Da haben in einen Fehler gelockt. Wir können vorbei. An Haas-Piloten, Omar Grosjean. Ja, und hier hören wir Daniel Ricciardo, der Rennfahrer, hat ein mechanisches Problem am Auto. Er ist aber nicht allzu langsam. Er ist vielleicht eine Sekunde langsamer als wir. Oder anderthalb bis zwei. Wir haben uns das auch aufgrund Problem der Streckencharakteristik. Und das, und das ist natürlich sehr, sehr bist. ärgerlich. Denk daran, dass dir diese Motoren viel Drehmoment liefern. Sollte es also einen Großteil der Runde in höheren Gängen fahren können. Und hier hören wir, es, mein Auto ist beschädigt. Wir sehen es hier auch. Der fünfte Gang fehlt komplett. Und das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Jetzt wo Ricardo ein Mechanisches Problem hat, hätten wir ihn natürlich kriegen können. Der ist aktuell auf P1, wobei er eh nochmal rein muss in die Box. Aber aktuell sind wir auf P1 und das Mechanische Problem ist natürlich nicht gut. Also kann die Konkurrenz aufholen und gegen uns dann ihren Angriff planen. Das ist auf keinen Fall gut und wir sehen, der Drehmoment fehlt. Wir gehen hier in den sechsten Gang automatisch. Der fünfte fehl, fehlt ja wie gesagt. Der Abstand und wir sehen, Beträgen Roger ist vier. so viel schneller Nummer auf der Geraden. Ich gebe hier alles, aber er ist dennoch einfach zu schnell. Ja, schade Claire setzt die schnellste Runde gerade. Zeigt auch, er macht Druck. Er will mich noch kriegen. Ja, aber wir nicht länger mit dieser Motor Roger wir sind nur hinter mir sein ist echt schwer. Ich versuche also hier also mit allem gegenzuhalten. Es klappt auch irgendwie hier. komme ich nochmal aufs Gras hinaus. Verliere fast das Auto. Und dann gut, gut. kommt Grosjean wieder ran. Genauso wie Bottas. Ich verliere wieder, wieder Zeit. Aber ich kann mich irgendwie noch hier halten. Weil die Strecke ist relativ gut, um hier vorne zu bleiben. Aber hier habe ich einen Fehler gemacht. Und Grosjean geht hier auf die Innenbahn. Er drückt mich ein bisschen weg. Weil ich bin ein bisschen irritiert gehe. Ein bisschen neben die Strecke. Und ja, hier kürze ich dann ab. Lass aber Bottas natürlich vorbei. Weil ich neben der Strecke sonst den Platz jetzt und das wäre natürlich nicht fair gewesen. Und hinter uns ist der WM Rivale Lewis Hamilton, der macht Druck, der will natürlich auch vorbei, okay. der hat das Abstand bessere Auto. Fügenden, zwei, der hat auch Nummer mehr Leistung. Ich lasse ihm absolut wenig Platz hier und ich halte irgendwie noch gegen. Aber Leclerc konnte dann durch vorbeikommen, durch dieses durch dieses harte Verteidigen. Und Leclerc, der hat eine Chance auf dem Podium diesmal. Wir hoffen sowas von davon drauf, dass er definitiv hier auch das Rennen beenden kann. Und er versucht es hier außen, außen in der Kurve. Leclerc, der glaubt echt, er könnte trotz des mechanischen Fehlers hier an uns vorbeigehen. Das ist natürlich sehr optimistisch, aber nicht unbedingt unmöglich. Aber es ist ja kein Aeroshan, den wir haben. und nur, nur eine Motorleistung, die ein bisschen eingeschränkt ist. Durch das Getriebe ja, und hier in Runde 27 geht Leclerc dann außenrum an uns vorbei. Dann natürlich die weicheren Reifen, die schnelleren Reifen, der natürlich auf einer Zweistop ist. Und Leclerc verbremst sich genauso wie ihm und er verliert dadurch Jean eine Position und beinahe sogar noch eine zweite gesetzt. Position gegen Sebastian Vettel. Klasse Manöver. Das natürlich das jetzt so sehr, sehr ärgerlich aus. Und Hamilton, der will hier fast schon innen reingehen und hier stehe ich wieder quer. Hamilton macht Druck. Das treibt mich in richtige Fehler rein. Und wir sehen auch, ich muss Benzin sparen. Ich kann auch nicht pushen. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Aber Leclerc geht hier wieder vorbei. Der, der Leclerc ist mit allen Wasch, äh, Wassern gewaschen. Und gibt hier echt alles. Und der gibt auch nicht nach. Der will hier seinen Teamkollegen, der natürlich Probleme mit dem Auto hat, überholen. Der, der gibt nicht nach. Hier stehe ich ein bisschen quer beim Ausgang. Aber es reicht. Ja und hier, wir sehen es Die Motorleistung, die Schaltgänge sind verzögert Die Schaltvorgänge sind verzögert Ich verliere sehr viel Zeit beim Beschleunigen Und hier kann Hamilton sogar außen an mir vorbeikommen kommen. Genauso wie Leclerc durch den Fehler Und damit ist das Podium definitiv weg Es sei denn, da kommen jetzt noch Ausfälle von vorne Aber das kann man natürlich nicht das kann nicht wahr sein das Auto schaltet manchmal nicht. Manchmal schaltet es, ohne dass ich gedrückt habe. WTF-Box fix das. Ja, und da regt sich Rocky natürlich auch auf über das Auto. Die Box soll sich darum kümmern, weil wir sehen hier Vettel und Aurocon, die ziehen den ab, als ob als ob gar nichts wäre, So, als ob er McLaren Honda von vor 10 Jahren drin hätte. Wobei ein McLaren 100 vor 10 Jahren stärker wäre, aber McLaren Honda, der einfach viel zu schwach ist, dabei ist den es ein Ferrari-Motor. Ja, Schalte und bald den Motor hier ist Ocon extrem langsam und jetzt oh, auch, das ist auch das DS kaputt. Ja, und alles geht hier kaputt für den Fahrer und, und er ist Führer. an, an Fettel-Vorbeigang. Wie, wie hat er das denn geschafft? Was war denn das für ein Move? Unglaublich! Aber er kann eigentlich Vettel nicht hinter sich halten. Wir sehen, wie lange er braucht beim Schalten. Vettel geht wieder vorbei und auch Peres sieht jetzt an ihm vorbei. P8 für den Sauberfahrer. Und hier greift er wieder stark an. Peres hält Vettel stark auf und dadurch sieht er seine Chance. Der Sauber ist zwar langsam jetzt beim Beschleunigen, aber natürlich kann er noch so schnell um die Kurven fahren wie davor. Und dadurch hat er seine Chance. Und irgendwie ist auch Peres sehr, sehr langsam. Der denkt, er könnte... Ist nicht, aber irgendwie auf einen scheint alles wieder okay Ein zu sein. Wir sehen die Schaltvorgänge funktionieren wieder beim Sauberpiloten. Das könnte vermutlich der Grund sein, warum er Peres vorbeigegangen ist. Und jetzt ist Max Verstappen hinter ihm. Peres zurückgefallen. Und Walter Riboles hat das Rennen gewonnen. Aber jetzt könnte Verstappen sicherlich noch einen Angriff setzen, auch wenn es nur noch eine Kurve ist. Das, wir haben ja gesehen, wie kaputt das Auto ist. Da kann alles noch drin sein für Verstappen, für P6. Aber nein, das Rennen ist oh beendet. Oh mein Gott, da hatte okay, ich echt viel Emi Pech und rein Glück und komm rein. zusammen. Ein Glück, dass ich noch Punkte geholt habe mit dem Schaden. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Ranglister. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ah, heute kann das nur Romain Grosjean sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteurskarte. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben hat. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja und Vettel hat kaum Punkte geholt, der ist auf 15 gegangen, der ist, hat drei Stops gemacht, irgendwas muss da passiert sein. Und äh, wir sehen auch, die Einstopper haben richtig gut abgeliefert und Romar konnte sich P1, äh, P2 holen und damit viele Punkte für Haas. Ja, wir sind aktuell auf P4 zurückgefallen, aber der Abstand auf den WM-Führenden ist vier Punkte kleiner. Also, ähm, da ist einiges noch drin. Und inzwischen ist auch Hamilton, der WM-Führende, nicht mehr Vettel. Da ist einiges drin. Also, es ist nicht unmöglich. Und die äh, Team-WM ist auch noch nicht ausgeschlossen für Ferrari. Aber für uns wahrscheinlich. Ja, hier unsere Vertragsverhandlungen nach diesem Rennen. War wow, ein ganz gutes Rennen dafür, dass wir dennoch diese Probleme hatten. Unser Und, Angebot ja. wurde akzeptiert. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft. Und damit haben wir bessere Vertragskonditionen. Neue Upgrades natürlich noch, die wir jetzt starten wollen für das Rennen in Belgien, in Spa. Und ja, wir sehen uns dann beim großen Preis von Belgien, beim 13. Lauf. Der F128-Karriere. Ich bin gespannt und ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder einschaltet und ich sage bis dann, ciao, euer Rocky.